So, jetzt hier willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Mein Name ist Jens und nach dem Intro werden wir uns noch ein bisschen weiter mit Sweetcoin kümmern. Und zwar zeige ich euch, was sich so in der Woche getan hat und wie wir ein Upgrade vornehmen. Und dann erkläre ich euch auch noch, warum das denn Sinn macht. Dann gehen wir eine Runde Jong und dann schauen wir mal, wie viel wir denn verdient haben. Nach dem Intro auf meinem handy weiter so jetzt hier willkommen auf meinem handy und zwar genau hier sind wir jetzt bei sweetcoin heute stolze für das 46 schritte gemacht ja, ich war wirklich nicht fleißig habe viel rumgesessen und genau wenn wir hier auf insights drücken kann man hier die Historie sehen? Show Preview Steps. So. So seit dem 20.11 bin ich hier mehr oder weniger aktiv dabei. Man kann hier mal genau sehen, wenn ich denn joggen war. Hier zum Beispiel am 27. November, am 25., am 23. gestern war ich natürlich faul und habe das verpasst. So und warum ähm, wir jetzt äh, ein Upgrade machen? Ähm. Hier, ich bin jetzt Mover und kann 5 Coins verdienen. Wie wir jetzt aber gesehen haben, bringt das nicht viel, fünf 5 Coins. 5.000 Schritte quasi. Ich mache hier, wenn ich mal joggen gehe, mal 12, mal 13, immer so 12, 13.000 Schritte. Und wenn ich da weiterhin Mover bin und plus 5.000 Schritte gezählt werden, macht es ja wenig Sinn. Und deswegen werden wir jetzt mal upgraden. Hier Shaker. Ähm, try 30 Tage free. Mache ich natürlich mal aufdrücken. Genau, hier 30 Tage für neue Sweetcoin. Level wird geändert. Okay. Nächste Ladung in 30 Tagen. Genau, in 30 Tagen kostet es denn 4,75. Also knappe 5 Sweetcoin. Das mache ich mit einmal Joggen. Ist das wieder quasi wett. Und äh, Monat auf jeden Fall mehr als immer joggen. Und jetzt äh, werden wir rausgehen, joggen. Und dann, nachdem wir joggen waren, werden wir uns mal anklicken, wie viel wir denn verdient haben, ob wir denn Tatsache mehr verdient haben. Hier kann man noch sehen, ich bin jetzt Shaker. So, genau. Und hier den Weg natürlich aktivieren hier 20 Minuten kann man hier doppelte Fall also wenn ich einen Schritt mache zählt er als halt zwei Schritte und genau den werden wir auch dann aktivieren aber erst wenn wir draußen sind und losrennen so also bis später so Leute hier noch hinjockt jetzt gucken wir uns mal die Ergebnisse an ganz in Ruhe und dann ja so dann wollen wir mal kicken so ich habe mein Maximal für heute schon ja erreicht. Und der sagt mir, ich soll hier schon wieder was updaten. Ja, und das machen wir jetzt auch direkt mal. Das wäre natürlich total toll, wenn er jetzt sagt, okay, das von heute, das kriegst du jetzt auch. Mal schauen. Ach genau, das hat natürlich auch wieder benutzt. So 12.423 werden dann 12 vorwärts. Dann sieht man mich nicht. So ist doch viel cooler. So gut. Also bin ich jetzt Quarker. Ich Quarker hier sowieso rum. Gut. Leute hier unten noch. Wenn ihr mitlaufen wollt. Über den Winter. Und vor allen Dingen über Weihnachten, die fetten Monate. Äh, ein bisschen Sport treiben wollt. Denn hier. Das ist ein guter Ansporn hier, Sweetcoin macht das hier unter dem Video ist der Link, einfach anklicken, anmelden, alles halt kostenlos. Also, immer verdienter Geld und zum anderen bleibt das sportlich und nimmt ab. Und gerade über der Wintertage, ganz wichtig. Gut. Und dann, ja, jetzt ich schon mal eine Studie gefallen hat. mit mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten